Wie ist es eigentlich mit Christeville und Corona? Ich bin ehrlich, natürlich, uns als Vorbereitungsteam beschäftigt diese Frage schon, wie wir Christeville durchführen können. Aber wir haben es gerade wieder im Leitungsteam entschieden. Wir ziehen durch. Damit gehen wir ein Wagnis ein, auch finanziell. Aber wir glauben so sehr, dass diese jungen Generation jetzt ein glaubensvertiefendes Festival braucht. Hier sind die drei wichtigsten Fragen zu Corona und Christeville. Erstens, was ist eigentlich mit meinem Beitrag, wenn Christiwill nicht im Mai 22 stattfinden sollte? Wenn wir wegen behördlicher Auflagen kein Christiwill durchführen können, dann garantieren wir euch, wir erstatten den Beitrag zurück. Das finanzielle Risiko trägt allein das Christiwill. Zweite Frage, welche G-Regel wird eigentlich gelten? Tja, wenn wir das schon wüssten. Das wissen wir noch nicht. Wir würden gerne ein Christiwill für alle ermöglichen. Aber wenn die behördlichen Auflagen es vorsehen, kann es auch ein 2G Christiwill geben. Drittens. Wie garantiert ihr eigentlich den Gesundheitsschutz auf dem Christiwill selbst? Auch hier halten wir uns natürlich an die in Thüringen geltenden corona verordnung zu dem Zeitpunkt und wir sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Schon jetzt sieht unser Hygienekonzept natürlich mehr Chancen zum Händewaschen und des vor. Also. Egal, wie auch immer es aussieht, uns hilft es total, wenn ihr erstens für uns betet, dass Christus stattfinden kann und zweitens euch jetzt schon anmeldet, damit wir wirklich gut planen können. Wir sehen uns am 25. Mai in Erfurt.